Hallo und herzlich willkommen zum leider letzten Teil der Serie Regionale Küche, rustikale Hausmannskost mit Tradition. Ich werde ein Alt-Berliner Rezept heute vorstellen. Ich werde Berliner Bollenfleisch mit Petersilienkartoffeln kochen. Dazu werde ich ein wenig Pflücksalat und ein wenig rote beete salat reichen. Ich werde das Beulenfleisch heute aus Lammfleisch machen. Ich habe mir dafür eine Lammkeule geholt, eine halbe Lammkeule. Das sind hier ungefähr anderthalb Kilo. Das werde ich jetzt gleich bearbeiten. Das heißt, das, den Knochen rausschneiden und das Fleisch parieren und in ja, mundgerechte Stücke, also so etwa wie Gulasch in der Größe zuschneiden. Dann habe ich hier hinten die Beulen. Ja, das ist äh, die Berliner Bezeichnung, die Urberliner Bezeichnung für die Zwiebel. Ja, es ist im Grunde genommen eine Art Zwiebelfleisch, wobei hier halt irgendwie sehr viel Kümmel noch mit rankommt. anderthalb Teelöffel habe ich hier in diesem Fall. Dann noch ein wenig Knoblauch und ein wenig Butterschmalz zum Anbraten für das Fleisch nachher. Ja, dann kommt nur noch ein bisschen Pfeffer und Salz mit dazu. Und die Kartoffeln werden dann nachher noch ein bisschen mit Petersilie bestreut. Ich reiche dazu dann immer noch einen Flücksalat, Feldsalat. Mit ein wenig rote Bete. Ich werde mir jetzt das Fleisch erstmal vorbereiten, werde den Knochen auslösen, Fleisch parieren und in Würfel schneiden. Das Fleisch habe ich mir jetzt also in mundgerechte Stücke geschnitten. Ja, das ist so ungefähr wie Gulasch die Größe. Die Zwiebeln habe ich in Scheiben geschnitten. Das sind also genauso viel Zwiebeln wie Fleisch vom Gewicht her. Und das Ganze gebe ich jetzt in zwei Portionen, also erstmal das Fleisch in zwei Portionen in einen richtig großen Topf. Da gebe ich jetzt gleich einen Teil von dem Butterfett mit bei. Und dann brate ich das in zwei Portionen, nehme es wieder raus und gebe dann die Zwiebeln rein und brate die dann an. Dann kommt noch mein Lampfond zum Einsatz. Das ist hier, das sind ja 800 Milliliter. Wenn man keinen hat, kann man also auch Brühe nehmen. Möglichst aber eine Bio-Brühe ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker und ohne Hefe, wenn es geht. So, ich werde jetzt den Topf aufsetzen und werde dann das Butterfett dazugeben, das richtig schön heiß werden lassen und dann kommt das Fleisch rein. dann so ein bisschen farbe angenommen hat dann nehme ich das hier mit einem schaumlöffel auf den topf lasse das hat ein bisschen abtropfen das fett kann ruhig drin bleiben das kann man gleich gut gebrauchen die zwiebeln so da gebe ich jetzt gleich noch mal eine portion butter schmalz dazu das noch mal einmal schön warm werden lassen so und dann können auch die zwiebeln schon damit zu und auch der Knoblauch. Den habe ich also nur so ein bisschen grob geschnitten. Ja, jetzt noch ein Stückchen Fleisch. Das kommt erstmal raus. Ja, die dann so ein bisschen anbraten lassen, dass ein bisschen Farbe bekommen. Und dann kann auch abgelöscht werden, und das Fleisch und das Gemüse und dann mit müssen. Wenn die Zwiebelchen dann Farbe angenommen haben, ja, das kann unten so unten ein bisschen ansetzen, ja, da entstehen ein paar ganz angenehme Aromen. Ich habe inzwischen übrigens auch noch etwas Salz dazu gegeben, das Fleisch hatte ich übrigens auch vorhin noch mal, immer jeweils kurz bevor ich es rausgenommen habe, in, heißen, in einem heißen Topf noch mal gesalzen und gepfeffert. Und jetzt ist so der richtige Zeitpunkt, wo man also auch das mit der mit dem Fond, mit dem Lammfleischfond, ja Lammknochenfond, ablöschen kann. Das Ganze war jetzt im Übrigen etwas angewärmt, dass es nicht so ganz kalt dazu kommt und es dann so einen regelrechten Schock gibt. Ja, man könnte jetzt auch oder hätte jetzt auch kurz bevor ich das angegossen habe noch einen Esslöffel Mehl an die Bollen geben können und hätte damit dann schon vorgesorgt, dass nachher auch genügend Bindung dabei ist. Und dann gebe ich auch gleich noch den Kümmel damit zu, rühre das einmal kurz durch. Lass es noch einmal kurz aufkochen. Wenn dann die Bolden und der Kümmel im Lammfond köcheln, dann kann auch das restliche Fleisch oder überhaupt das Fleisch wieder dazu. Dann kann das Fleisch richtig schön noch mal ziehen. Ein Stück daneben und noch richtig schön zart werden. Ja, das Ganze lasse ich jetzt etwa eine Stunde. Bis anderthalb, das muss man immer mal probieren, wie die Qualität vom Fleisch dann ist, ob sie schön zart schon ist, ob es noch ein bisschen zu fest ist und noch einen Moment kann. Ja, also eine Stunde bis anderthalb ist so eine Richtzeit. Das Ganze lasse ich jetzt auf kleiner Flamme und da kommt natürlich jetzt auch der Deckel drauf. Die Beulen und das Fleisch und der Kümmel und alles andere sind jetzt also etwa eine Stunde im Vor sich hin köcheln. Das sieht auch schon sehr gut aus. Mittlerweile sind die Zwiebeln also auch ziemlich zerkocht. Und das gibt dem Ganzen nachher so eine gewisse Sämigkeit. Also da muss man jetzt nicht unbedingt noch mit Mehl arbeiten. Wenn man dann unbedingt möchte, dass es einem zu dünn vorkommt, kann man, schon, kann man zum Schluss auch noch ein bisschen... Kartoffelstärke. Das wird jetzt noch 20 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit habe ich auch schon mal die Kartoffeln aufgesetzt. Da werden auch so in etwa 20 Minuten fertig sein. Ja und dann kann eigentlich schon bald angerichtet werden. So nach etwa anderthalb Stunden ist dann alles soweit. Das kann angerichtet werden. Ich habe mir da schon so eine kleine Salatgarnitur hingelegt. Das ist einfach dieser Flücksalat und ein paar rote Beete-Scheiben. Die habe ich so ein bisschen mit Essigöl, und Salz angemacht. Da braucht man auch gar nicht so viel mehr. Drin. Und dann sind das hier jetzt auch schon meine Petersilienkartoffeln. Das ist einfach nur, das sind gekochte Kartoffeln. Die werden nochmal in wenig, ein wenig Butter geschmeckt. Und dann kommt die Petersilie schon dazu. Und das Ganze tut man dann so. Kann man auch zum Schnitzelchen sehr gut essen. So, und dann kommen jetzt das Fleisch und die Bollen. So. Und so sieht es dann aus, wenn es serviert werden kann. Ich werde das jetzt so an den Tisch bringen und werde das jetzt mal wieder genießen. Diesmal ist es ja mit Lammfleisch. Im Originalrezept macht man das eigentlich mit Hammel oder mit Ziegenfleisch. Ziegenfleisch ist nicht so leicht zu bekommen und Hammelfleisch ist mir ehrlich gesagt zu streng. So, nun hoffe ich, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass die anderen tollen Rezepte gut angekommen sind. Wer sie noch nicht gesehen hat, jetzt unbedingt kurz dranbleiben. Ich zeige jetzt gleich mal, wer alles mit dabei war und welche tollen Rezepte auch vorgestellt wurden. Ich wünsche jedenfalls einen guten Appetit, viel Spaß beim eventuellen Nachkochen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!